Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Video im Jahr 2016. Wir arbeiten heute an den Bahnhofsmodulen und das heißt, wir fangen jetzt erstmal an, die Schienen auf dem zweiten Modul einfach mal zu rosten, das heißt, mit brauner Farbe zu bemalen. Ähm, das brauchen wir euch eigentlich nicht mehr genau zu erklären, weil dazu gibt es noch ein anderes Video, das kommt jetzt oben rechts in der Infobox, die jetzt eingeblendet wird. Ähm, und bei dem anderen, da werden wir jetzt die weichen Antriebe danach dann einbauen. Da wird der Werner dann auch noch was dazu sagen. Genau. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Bis gleich. Ich muss hier nur die Schienen hoch, kurz weg, äh, kurz ab die Farbe, weil äh, dann brauche ich hinten auch, wenn das, die Farbe ist jetzt noch weich, dann brauchen wir hinten auch nicht so lange Schleifen. Es ja. ist nur, dass jetzt die, Ober, die Farbe an der Oberfläche hier an der Kante wieder weg ist. So, Und hier machen wir das gleiche. Wir wollen also jetzt dann die weichen Antriebe einbauen, jetzt haben wir hier nur kurz in der Zwischenzeit die Schienen ein bisschen braun angemalt, damit wir da ein bisschen Rost drauf kriegen. Jetzt zerlege ich mal die ganze Angelegenheit hier, weil wir brauchen ja nicht die ganze Sache, die ist ja nur geschraubt mit Holzen. Und. So, das mal weg. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit äh, das, Modul, das andere Modul, das Bahnhofsmodul Nummer 2 weggemacht. Wir haben jetzt hier das Bahnhofsmodul Nummer 1, nenne ich das jetzt mal. Auf dem haben wir drei Weichen. Auf dem Bahnhofsvideo Nummer 3 ist auch noch eine weiche Drogen. Äh, wir wollen heute die Weichenantriebe montieren. Ja, das heißt also, ich weiß auch nicht, ob ihr das seht, hier sind Stellschwellen. Und mit dieser Stellschwelle kann ich die weiche Zunge bewegen. Ja. So, hier habe ich jetzt eine ganz einfach. Ja, das sieht man vielleicht auch ganz schön. Und hier haben wir die. Auch die funktioniert, auch die ist freigängig. Da haben wir besonders drauf geachtet beim Einschottern, dass diese Stellschwellen frei beweglich sind und dass auch zwischen, den, zwischen der weichen Zunge und der Schiene, der Standardschiene, praktisch keine. Steinchen drin liegen, weil es würden die weichen Zungen nicht anliegen. Gut, ich habe jetzt bei dem Modul hier mal vorhin ganz kurz, damit ihr das seht, mal hier eine, einen weichen Antrieb, bloß einmal ganz grob befestigt. Damit ihr das genauer seht, ich nehme jetzt das, lege jetzt das wieder um, damit es nicht umfällt. haben wir also hier den Tillig-motorischen Weichenantrieb. Ja, hier seht ihr den, den Aufbau, hier seht ihr die Verdrahtung des Weichenantriebs. Ich hab, so schaut er also aus, wenn er aus, der wenn er aus der Schachtel ausgepackt ist, schaut er so aus. Dann machen wir den Weitenantrieb Antrieb auf. Das ist praktisch die Befestigung. Die wird dann unter die Platte geschraubt. Und hier seht ihr den Stellmotor. Diese Kasten hier. In diesen Kasten werden diese... Ich ziehe das jetzt nochmal heraus. So, da haben wir zwei unterschiedlich starke, ich nehme jetzt den dickeren, so wird dann in diesen Kasten dieser Stelldraht eingehen, festgeschraubt und der Motor, wenn sich dreht, ja, ich, kann jetzt, ich mache es das nachher, ich zeige es euch dann elektrisch, dann geht über die Schnecke, bewegt dieser Motor praktisch diesen Stelldraht. Machst es hier mit der Hand, der geht dann hier so hin und her. Also dieses Teil bewegt sich. Und mit, diesem, mit dieser Bewegung tue ich die Weichenzunge bewegen. So, damit ihr das vielleicht auch in der Funktion seht. Wie das geht, habe ich hier was vorbereitet. Ja, es ist jetzt, ihr seht jetzt hier habe ich den Stelldraht jetzt eingeklemmt ja. und da sind jetzt so viele Drähte dran, die den Motor bewegen, ist der rote, das ist die Hinleitung, und der rosa und der gelbe sind in diesem Fall, also bei diesem Antrieb, immer die zum Stellpult gehen, wo ich eben schalte geradeaus und äh, Abzweig, je nachdem, wie ich den eingebaut habe, wenn ich ihn so rum eingebaut habe, ist natürlich umgekehrt. Aber ich will euch jetzt das zeigen, wie das geht. Nehmen wir den roten, das ist direkt Das ist jetzt hier, ich hoffe, dass ihr das dann so seht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, in welcher Lage der jetzt ist, aber das werden wir jetzt mal verstehen. Also da geht er nicht. Das ist immer gut, wenn was nicht geht. So, hier der geht auch nicht. Doch, jetzt seht ihr ja das. Das tue ich ihn andersrum, in die andere Richtung. So, der fährt dann hin und dann schaltet der. Da seht ihr hier vielleicht die Schleifkontakte. Ja, hier drin. Wenn der in der Endstellung ist, schaltet der Motor ab. Dann kann ich den also in der Richtung nicht mehr bewegen, dann muss ich umpolen und kann ihn nur noch in die andere Richtung. Was haben wir jetzt da gehabt? War schon ein größer. Das mache ich das mal anders. Ich gehe jetzt mal, dass ich den ein bisschen langsamer laufen lassen kann. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, so geht's. Ich zeige euch das jetzt mal mit dem Antrieb. Versucht ihn ganz langsam laufen zu lassen. Jetzt seht ihr das, wie sich jetzt das hier dreht? Langsam die Schnecke. Und dann seht ihr, wie das Zahnrad sich dreht und, das, und gleichzeitig bewegt sich hier Dieser, hopp, es ist nichts passiert. Ich halte es jetzt einfach mal hier rein, da sieht Bin ich am Anschlag, okay, machen wir den mal wieder raus, setze ich den Rosa rein. Seht ihr, es läuft wieder los in die andere Richtung. Ich kann ihn aber jetzt hier nicht um, weil der ist gleichgerichtet. Also ihr seht, die Schnecke dreht sich so, das Zahnrad läuft so und der Stift hier bewegt sich in die Richtung. Jetzt, jetzt umdrehen, machen wir es nochmal. Jetzt seht ihr wieder, Es läuft er wieder auf meinen Stift zu. Okay, dann ist er wieder im Anschlag, das heißt hier die Schleifkontakte haben wieder auf die Endstellung. So, was wir also jetzt dann machen, ich mache das jetzt hier raus, ihr habt gesehen, der Weichenantrieb funktioniert. Jetzt bauen wir diesen Weichenantrieb. Im Prinzip, ihr seht hier das Loch, Ich euch das jetzt ohne Motor. Durch dieses Loch wird also dieser Antrieb der Draht hier, in die Stellschwelle reingehen. Ja? Die Befestigung erfolgt mit unserem Gehäuse. In dem Gehäuse ist dann auch dieser Schlitz drin. Ja? In diesem Schlitz läuft die Stellschwelle, die wird dann hier festgeschraubt. Also das ist ein bisschen Sache, aber jetzt geht es Ich zeige euch jetzt, das, wie das dann ausschaut, wenn der Motor montiert ist an dieser Weiche hier. Da seht ihr das vielleicht. Das ist in der Lage. Und wenn der Motor in die andere Richtung geht, dann drückt er den rüber auf diese Lage. Ja, ich mache das jetzt nochmal. Ich spiele jetzt mal vor. Ja. Und jetzt stelle ich hier fest, wenn ihr das jetzt genau anguckt, da haben wir hier hinten ein kleines Steinchen drin, da an der Stelle. Da kommt die, seht ihr, wie die, die Stellschwelle raushüpft? Das Steinchen müssen wir wegmachen. Ja, das können wir nicht brauchen. Aber jetzt seht ihr ganz genau, so Schiebt dann der Motor die Weiche hin und her. So, das ist also der Motor. Ich drehe wieder um. Das war jetzt an dieser Stelle. Ihr seht dann hier weiters. Hier unten. Wir haben hier schon angefangen. Leisten, wo diese ganzen Kabel festgemacht werden und verteilt werden. Da kommen natürlich dann auch, hier seht ihr das, die Anschlüsse, die anderen Anschlüsse vom Antrieb. Da ist einmal ein potenzialfreier Eingangdrogen, mit dem kann ich irgendetwas schalten, zum Beispiel ein Signal. Ja, dann habe ich auch noch die Herzstückpolarisation. Ja, wenn ihr euch das hier anguckt, diese drei Drähte, was soll ihr Schmang? Ja, wir haben hier einmal diesen mittleren Draht, das ist das Herzstück. Ja, und das ist hier schon angeschlossen. Je nachdem wie die Weiche steht, kriegt einmal das Herzstück den Strom von dieser Schiene oder es kriegt den Strom von dieser Schiene. Deswegen haben wir hier eine Polarisation. Ja, sonst würden wir da einen Kurzschluss kriegen. Ja, also, wir müssen, wenn wir die Weiche umstellen, immer das Herzstück, das zeige ich euch auch. Drehen wir es wieder rum. Gott sei Dank sind die Module noch nicht mit Landschaft versehen und deswegen noch relativ leicht. Wir haben hier dieses Herzstück. Ja. Und jetzt geht es natürlich los. Wenn ich jetzt hier, ich sage jetzt mal Plus habe, dann gehe ich mit Plus hier rüber. Dann muss das hier auch Plus sein. Ja. So lange ist ja das, das Ding. Und hier habe ich dann auch Plus, sonst also, hätten man da irgendwo einen Kürzschluss. Hier ist ein Trennstück drin, ja, das ist jetzt in dem Fall hier sehr groß, aber das spielt keine Rolle, das macht der Lokomotive nichts aus. Genauso ist auch hier praktisch erst einmal getrennt Sicherheitshalter. Wenn ich jetzt die Weiche umstelle, also hier rauf gehe, ja, dann ist der hier frei. Ja, ihr seht, dann habe ich hier keine Verbindung, sondern ich habe die Verbindung hier. Das ist auch wieder mein Herzstück. Und dann muss praktisch dieser Pol muss dann hier drauf gehen. Ja, wenn, dann bin ich. Ja, also ich muss immer entweder hier, so rum oder so rum. Je nachdem, welche Richtung ich fahre, muss ich dieses Herzstück dementsprechend polarisieren. Dafür ist diese oder eine Ressierung notwendig. Ja, sonst bleibt das, sind wir hier auf dem Stück stromlos. Dann bleibt das die Lokomotive stehen. Es sei denn, wir haben eine ganz lange Lokomotive, dann reicht es auch. Ja. Aber wenn ich jetzt eine kleine Lokomotive habe, ja, dann fährt die hierher. So, und hier hat sie nichts mehr. Mhm. Der Aktstand ist bei so groß, bei so einer kleinen Rangierlok. Mhm. Bleibt mit die Lok stehen. Gut. Äh, Soweit recht schön und gut. Das war die Theorie. Jetzt kommt die Praxis. Mal schauen, ob es in der Praxis auch so funktioniert, wie wir es theoretisch uns gedacht haben. Damit es in der Praxis funktioniert, haben wir hier einen Schaltplan, wie die Sache verdrahtet ist. Ja. Ich bin hier. Auch Antworten von mir, wenn ihr wollt, beziehungsweise nicht von mir, sondern von uns auf unserem Kanal. Schreibt uns eine E-Mail, dann schicken wir euch das per PDF-Datei zu. hat euch gefallen, ihr könnt dann natürlich auch einen Daumen hoch geben oder gleich abonnieren, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Und jetzt erkläre ich euch noch so eine kurze neue Funktion von YouTube. Und zwar, früher war es so, dass auf dem Handy man diese Sachen wie Abonnieren in dem Video nicht anklicken konnte, auf dem Handy halt. Und mittlerweile kann man das machen und deswegen machen wir es jetzt so, dass jetzt hier das Kanalbild hier von euch aus rechts neben mir und hier noch eine Playlist und da oben noch ein Video reinkommt. Die könnt ihr auch am Handy anklicken, sowie auch am Computer. Ihr könnt dann auch auf der Kanalschaltfläche einfach uns abonnieren. Das wäre sehr schön. Vielen Dank und ciao.